Hm? Schlicki! Hey! Hallo Ina! Was machst du hier? Kommst du zu Besuch? Ja, ich dachte ich sag mal Hallo! Oh, schön! Sag mal, was machst du? Ich backe heute Cookies. Oh, Cookies? Mhm, Cookies. ganz leckere amerikanische Cookies. Das geht gar nicht. Das geht. Nein. Mm -mm. Warum geht das denn nicht? Die wachsen im Supermarkt. Hm. Nein, die wachsen nicht im Supermarkt. Schlicki, guck mal. Da hat man nur ein paar Zutaten und dann kann man razzi-fazi ganz, ganz viele Kekse machen. Ganz Berge von Kekse. Ein Berg. Oh, lecker. <lacht> Kriege ich ein paar ab? Natürlich. Willst du mitmachen? das zeig mir mal wie es geht Na kommen sie jetzt mal drauf So. danke brauchst du eine Mütze? Nee, das geht so okay. ich guck dir lieber zu okay gut also als allererstes ist das meine schüssel wo wir das alles zusammenrühren nachher so ja zeige ich dir wir haben mehl wir haben zucker und oh ein schlicky was denn ich habe kein backpulver Backpulver? Was ja, ist das denn? Das brauche ich, damit die Kekse fluffig werden, sonst wären es Steinkekse. Ja. Steinkekse schmecken nicht. Nein. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Kein Problem, die kann man doch einkaufen gehen, oder? Ja. Und da kann doch mein Kumpel Julie helfen. Wollen wir den mal rufen? Na klar. Ja. Hey Julie! Hi! Geht's dir gut? Ja. Und dir? Ja. Naja, mir geht's nicht so gut denn. Warum oh Guck mal, mm. die Ina die will mit uns Hi. nämlich Cookies machen. Cookies, ja? Ja, die mm. wachsen nicht im Supermarkt, sagt die Ina. Was? Ja. Richtig? Jetzt können wir das nicht machen, weil uns äh, Knisterzauberpulver fehlt. Backpulver schlägt. <lacht> Na gut. Also, Backpulver. Pulver, ja? Und mhm. könntest du uns das holen? Sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Okay. Gut, dann. Äh, das kostet so drei Millionen. Oh, ich glaube, ich habe das Geld nicht. <lacht> <lacht> naja. ja. Ganz so viel Ein paar Cent kostet das. Ja. Willst du das uns einmal Backpulver bitte? Einmal oder zweimal. Na, so eine Packung, oder? Mhm. So eine kleine Packung? Mhm. Eine? Reicht? Okay. Ja, ja, bitte. Ja. Okay. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Danke! Ja, und was machen wir so lange? Wir schmelzen jetzt die Butter. Moment, das kann ich mit, mit der Gedankenkraft. Moment! Drei, zwei... Na, noch ein bisschen? Oh Schlicki! Ich glaube, das wird nichts mit Gedankenkraft. Nee! Jetzt habe ich auch Kopfweh. Oh. oh, komm ich gebe dir ein Stück Schokolade Warte. Schokolade, ja, lecker! Komm, komm hier, komm her. Ja, so, lecker. Und geht's oh, besser? Naja, eigentlich fehlt mir noch ein Stück Schokolade. Dann würde es mir prima gehen. <lacht> Später, ich. Na gut. Jetzt machen wir erstmal den Herd an ah. und schmelzen die Butter. Okay. Mhm. Das dauert das lange? Nein, das geht schnell. Das Weil? Nein. Wenn man die Butter nämlich schon aus dem Kühlschrank rausnimmt, zwei Stunden vorher, dann ist die schon ein bisschen weicher. Ach dann schon. hat die Zimmertemperatur, dann muss man nicht so lange warten. Kann man keine kalte Butter nehmen? Nee, dann muss man ja lange warten. Ach so, ja, hast ja gesagt. Dann, wenn die ganz doll geschmolzen ist. Dann kommt die in die Schütze. Da rein? Da rein. Da rein. Aha. Und dann kommt der Zucker da rein. Oh, der arme Zucker. Kannst du nicht ein bisschen was für mich übrig lassen? Da kommt in den Keks. Glaub mir, das wird gut. gut. Und in der Zwischenzeit können wir jetzt schon die Schokolade schneiden. Ja. Aber mach das mal so ein Stück für dich. Ein Stück für mich, ein Stück für dich, ein, ein Stück für, mich. für den Cookie ja und ein stück, eins. stück für den zweiten Cookie und ein Stückchen für Schlicki. Ja, ja, das bin ich, ja, ja. <lacht> so, aber nicht die Finger schneiden, nein, ich passe auf. So. Ja. Oh, Kannst du es gut sehen, gut. Schlecki? Siehst du das? Ja, ich sehe alles. Sehr schön. Mhm. Das so. ist aber dicke Schokolade. Die kenne ich gar nicht. Bei mir ist die immer so dünn in so einer Tafel. Das ist Kuvertüre, das ist Backschokolade. Ach so, ah. mhm. Mhm. was das alles gibt schön, ne? Ja. Oh, ich glaube, der Julie ist wieder da. Ist er? Ja, der ist aber schnell. Julie? Julie, Ich hab dich gehört. Ja. Hey, da bist du ja, Mann, bist du schnell. Ja, ja, ja, ja. ja. Bin ich. Okay. Mit? Hast du denn Knisperzauberpulver gekriegt? Ja, ja. In der letzten Ecke im Markt. War, waren alle ausverkauft. In der, der letzten Ecke im Markt. Natürlich. Ich hab noch welche bekommen. Okay. Dann können wir jetzt Cookies machen. Ja. Ja. Ah, super. Vielen Dank. Du Vielen Dank. Wie Dank. Du kriegst nachher auch ein Cookie. Ab's, ja. Okay? Die bringe ich dir vorbei. Okay. Und gut. ein Stück Schokolade, wenn du möchtest. Ah, meine Schokolade. Meine. <lacht> Schlicki, du hattest schon. Hallo! Na gut. So. Aha. So. So klein muss man die machen? So klein muss man die machen. Na gut. Muss man ganz schön aufpassen, dass man sich nicht die Finger da so abhackt. Richtig. Mhm. So. so, jetzt mache ich den Herd wieder aus. Ist die Butter geschmolzen? Ja, passt. Aber wir wollen ja nicht, dass sie kocht, ne? Ja. Ein bisschen noch. Hast du als Kind auch schon gebacken? Nein, mein Opa hat als Kind, beziehungsweise mein Opa war Bäckermeister. Oi. Und habe ich als Kind zugeguckt. Toll. Mhm. Ich war ja auch schon mal in einer Backstube. Und erzähl mal, Schlicki. Na, ich fand das ganz interessant. Die haben ja gar nicht so eine Kleinmehlpackung so wie wir hier. So <lacht> riesige Säcke, da passe ich ja dreimal bei. Überleg mal, was die alles backen. Für wie viele Menschen die backen. Wir backen jetzt hier für uns ein paar Kekse. Ja. Aber in der Backstube backen die ja für ganz viele Menschen. Boah, schieb die ruhig weiter rüber hier. Ich passe auf die Schokolade auf. Na, Schlicki. Hm. Hm. ticken noch zu mir. Oh Mann, Ach Na so. Aber Ich passe trotzdem auf sie auf. So, was sagt die Butter? Die Butter ist geschmolzen. Geschmolzen! Zack. Mhm, mh. So, ab in die Schüssel. Genau. So. Und nun? Und nun kommt der Zucker da rein. Oh, Butter, Zucker, Schokolade. Eins. Und. Oh. Zwei. Wie Schnee. Mhm. Und jetzt. Schlicki, ja. nicht erschrecken. Ja. Jetzt wird's laut. Ui! Jetzt kommt die Küchenmaschine! Uh. Oh! <lacht> Sie <lacht> ging schon vorher los. <lacht> <lacht> Schlicki, warst du das? Warst du da vorher dran? Nein, gar nicht. Hast du am Knopf rumgespielt? Ach, ja. Ich Okay. Und jetzt geht's los. Fertig? Nein, Nummer eins noch nicht. Was kommt jetzt? Jetzt probiere ich, ob es noch heiß ist. Nein, das geht. Jetzt kommen noch Eier rein. Das ist immer das Beste, das Probieren, oder? Mhm. Okay. Also ein Ei. Ei, Ei. Ei, Ei. Ei, ei ein Ei. Jetzt brauche ich noch eine Tasse. Die kommt da auch rein? Nein, ich muss das Ei trennen. Oh, Mögen die sich nicht mehr? Doch, aber ich brauche nur das Ei-Gelb. Ach so. Hm. Mhm. Guck mal, trennt man das Ei-Gelb. Zack. Gibt es auch Eigrün? grün Vielleicht. Ich mag ja Eigrün mehr. Also es gibt grüne Eier, das weiß ich. Aha. So, geht weiter. Und jetzt wird wieder ungerührt. Jetzt muss ich wieder? Nicht fertig. Jetzt machen wir das Backpulver, das Julie uns Gott sei Dank besorgt hat. Ja! Ein Hoch auf Julie! In das Mehl mit rein. Mhm. So. Ja. Und dann wird das gesiebt. Jetzt siebst du das Backpulver wieder raus. Nein. Das Mehl wird gesiebt. Ach, das Mehl soll nicht da drin sein? Das Mehl wird durch das Sieb gesiebt, damit es locker fluffig ist. Fluffig, so wie ich? Genau, so wie du. Jetzt machen wir das da einfach rein. Aha. Guck mal, beim Backen kann man auch die Finger schön benutzen. <lacht> das macht aber am meisten Spaß, auch das <lacht> Probieren. Mhm. Genau. Ich habe da mal mit meiner Oma gebacken. Mhm. Echt, du hast mit deiner Oma gebacken? Was habt ihr so gebacken? Oh, äh, Schnecken. Schnecken? Ja. Und die hat immer äh, Schrippen hat die gemacht. Ich mmh. liebe mmh. ja frisch gebackene Brötchen. Mmh. Supi. Ja. So. Vorsicht schlägt nicht, dass du voller Mehl bist. Macht nichts. Jetzt geht's los, jetzt wird gesiegt. Ah. Okay, das staubt ja ganz schön. Mhm. Jetzt wirst du gleich weiß. <lacht> <lacht> <lacht> Bereit? Ja, und was gibt's nur? Ach, jetzt schon wieder rühren. Jetzt wird oh, wieder gerührt. ab. <lacht> Doch nicht. Lecker aus. Jetzt kommt die Hälfte der Schokolade damit mit rein. Oh, was machst du mit der anderen Hälfte, die ist für mich? Die streuen wir auf die Cookies drauf, wenn sie fertig gebacken sind. Ach oh, so. Aber da braucht er ja gar nicht so viel Da braucht nicht so viel rauf? Nein. Dann machen wir ein bisschen mehr in die Cookies, oder? Wenn was übrig bleibt, dann, dann würde ich mich dafür äh, stark machen. Kriegst du. So es wieder laut. Das war der kreuz cool. mmh, so schlicht. Ja. Jetzt heizen wir den Backofen vor. Okay. Auf wie viel? Auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Aha. So. Auch ja sein, nicht dass den Cookies unten zum Beispiel zu kalt wird und oben zu warm. Genau. Deswegen Ober- und Unterhitze. Genau, damit sie von oben und unten schön braun werden. So, Na, das sieht doch ja schon ganz gut aus. Ja, das sieht lecker aus. Mmh. Oh, Lecker! So muss oder? der Teig aussehen. Das sieht doch lecker aus. Was meint ja. ihr? Auf jeden Fall nachmachen, oder? Auf jeden Fall mhm. nachmachen. Oh, lecker! So, jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. Ja. Und dann wird es spaßig. Okay. Jetzt verschmeißen wir uns mit dem Teig. Na, dann gibt es doch keine Cookies mehr. Stimmt wir brauchen Backpapier Backpapier Das wird gebacken Das wird mitgebacken Spina sauber machen Zwei Löffel zwei Teelöffel Und Dann machen wir sechs Häufchen <lacht> Schlicki. Wir ja, machen Räufchen. <lacht> Aufs Backpapier. So. Das machst du aber gut. Hast du das schon öfter gemacht? Na klar. Mhm. Glaub mir, wenn du die gegessen hast, du willst keine anderen Cookies mehr. Ich bin ja gespannt. Glaub mir, sind mega lecker. Das sieht lecker aus. Und das ist auch total. Das ist auch total egal, was du für ein Häufchen hast, wie es aussieht. Ja. Das muss auch gar nicht so ordentlich sein. Okay. Weil es wird nachher zerlaufen. So. Aber wo laufen die denn hin? Zur Seite. <lacht> also. Der schon fertig. Jetzt haben wir ein heißes Blech, damit wir schon aufpassen. Aua, verbrenne ich nicht. Nein, ich habe einen Handschuh an. Okay. Zeige ich den So, dann kommt es da drauf. Schwupps. Schwupps. Ganz einfach. Rein in den Backofen. Und jetzt zwei Stunden backen? Zehn Minuten. Oh, zehn Minuten, das ist ja kurz. Und dann sind die fertig. Okay, super. Das, das ist sind ja ganz Park einfach. Guck mal, Schlickie in deiner Farbe, ne? Ach, der sieht aber toll aus. Der ist mmh. toll, ne? Den mag ich. So. Ja. Dann machen wir gleich noch ein. Okay. Entschuldigung, Moment. Regie, 10 Minuten einstellen. <lacht> so. Muss ich mal mein Backbuch wegstellen? Das rutscht hier runter. Schauen wir, Schlicki. Okay, da hast du mehr Platz, denn, ne? Genau. Zack. Das Backbuch packen wir ja. einmal rüber. Ja. So. So. Bisschen Ordnung machen hier. Und dann machst du wieder Häufchen. Und jetzt werden wieder Häufchen gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Bis der Teig alle ist. Wie viele Kekse kriegst du da raus? Je nachdem, wie groß du die Häufchen machst. Und was meinst du? Wie 15 Christen? bis 20 Kekse. Ah! Viel voll. mehr wie Wie hast du von gesagt, Einkaufsladen? Ja. Genau. Okay. Das ist ja wirklich ganz einfach. Das ist ganz easy edipopisi. Mensch. Kann man auch ganz einfach mit Kindern machen. Ja. Und das Rezept, das zeigen wir euch später. Mhm. Hm. Könnt ihr euch auch runterladen bei uns. Oder? Genau. Ist das ein Geheimrezept? Das ist kein Geheimrezept. Das kann sich jeder zu Hause nachbacken. Könnt ihr also auch. <lacht> ne? Och, das sieht wirklich lecker aus. Mmh. Riech mal, Schlicky. Ja. Fängt schon an zu duften, ne? Ja. Oh, mir knurrt schon der Magen. Mmh. Super. Dann warten wir jetzt noch ein paar Minuten, bis die Cookies fertig sind. Genau. Na dann, bis gleich. Ah. Die sehen aber lecker aus. Mm -hmm. Ja. Mega, oder? Oh. Krieg ich schon ein? Die sind noch heiß. Gut. Und muss ich noch warten Ja, es gibt auch Schmerzen. Okay. Ich gucke einmal. Ah, heiß Schnell wieder zu kommen. Die werden aber die heiß. Der Tantellöckchen. Was denn? Was, was ist denn? Weil der Nockenbad weil zu warm geworden ist. Oh, macht nichts. Das sieht toll aus, oder? <lacht> das ist schön. Mmh. Aber ja, ich die meine, noch. die können ruhig... Ich denke mal, die können auch zwölf Minuten im Ofen, oder? Ich denke auch. Die müssen ein Stück höher. Ich hatte sie jetzt fast mittlere Schiene. Ja. Die müssen aber ganz nach oben, weil sonst werden sie ein bisschen hell. Mal, ja. Die hätten noch ein bisschen gekonnt, ne? Ja, ein bisschen dunkler mmh. mag ich die schon. Ja, mhm. ich auch. Aber Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schokolade genascht. Ich hab's gemerkt. <lacht> Ist nicht schlimm, Schlicki. Und? Was meinst du? Dauert noch fünf Minuten. Okay, dann warten wir noch. Hm, hm, hm. So, dann machen wir das letzte Blech. Ah, flupp! Und Schlicki, wie viel haben wir denn raus? Äh. Hast du mitgezählt? Ich weiß nicht. Mehl nicht so richtig. 6 und 6 im Ofen, oder? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stimmt, wir hatten ja schon ein Blech. Mhm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 21 Cookies! Oh, viel mehr als im Supermarkt! 21 Cookies! Lecker! Ratzi-patzige Backen! Toll! Niam, niam. ich freue mich schon! So schnell geht das! Okay. Ja. Na dann warten wir noch. Die gehen jetzt da rein, genau. Die gehen jetzt da rein. Oh, jetzt fällt hier schon einer auseinander. Oh, den esse ich. Oh, das krieg ich nicht für dich. Danke. Zack. Oh, lecker. Oder? Was meint ja. ihr? So. Die Zutaten sind: Ein Ei, ein Eigelb, 100 Gramm Schokolade, 160 Gramm flüssige Butter, 200 Gramm brauner Zucker. 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und 70 Gramm weißer Zucker.